Dieses Video setzt nur Kenntnisse der vier Grundrechenarten und das wieder Oberschlussrechnung voraus. Prozentrechnung. Fangen wir an mit der Definition. Was bedeutet Prozent? Prozent bedeutet pro 100. Ein Prozent ist, das ist genauso gemeint, das ist ein Hundertstel. 1% ist 1 Hundertstel, also 0,01. In diesem Sinn ist zum Beispiel 5% 5 Hundertstel, also 0,05, 20% 0,2 und 1 Viertel als Prozent jetzt, das ist 0,25, 25 Hundertstel, also 25%. Prozent. Bei Aufgaben, die mit Prozentrechnung zu tun haben, ist der Wert am Anfang immer 100%. Das Ganze. Das Ganze ist 1, also 100%. Weil 1 ist halt 100 Hundertstel. Den Anfangswert nennt man Grundwert. Es gibt dazu auch den Prozentwert oder Prozentanteil und den Prozentsatz. Um das zu verstehen, was das bedeutet... Nehmen wir das Beispiel, wie viel Prozent von 55 Personen sind 11% Personen. Wir wollen einen Teil von den 55% Prozenten in Prozent berechnen. Einen Teil von diesen Personen, also jetzt hier was neben diesem Wort von, also rechts von diesem von, was da steht, genau danach, das ist unsere, unser Ganze, ja? Das Ganze, also 100%. Und das ist ein Teil. Also das hier ist also der Grundwert und das ist der Prozentwert. Und den Prozentsatz wollen wir in diesem Fall berechnen. berechnen. Ja? Gut. In unserem Beispiel haben wir 11 äh, Leuten von 55 und das, wenn man das kürzt, ist ein Fünftel. Also man kann die Division auch mit dem Taschenrechner machen. Da kommt das Ergebnis 0,2, also 20. Hundertstel, also 20% vor. Wie kann man immer verstehen, was der Wert am Anfang ist? Der Wert am Anfang ist entweder durch einen genitiv einen genitiv ausgedrückt oder mit diesem von ja wenn man sagt des gewichts welcher anteil des gewichts oder der bevölkerung oder von von 25 personen 55 personen ja das sind diese ausdrücke der grundwert der andere wert wird der prozentanteil sein oder es kann auch eine zeitliche Reihenfolge geben ja was am Anfang war, ist halt der Grundwert. Das ist dann 100%. Allerdings, wenn beides vorkommt, zeitliche Reihenfolge und Genitiv, ist, was mit dem Genitiv zusammensteht, der Anfangswert. Also wenn das jetzt nicht so verständlich ist, aber ist es jetzt nicht so wichtig, ja, das Beste ist, dass man sich auf das Beispiel jetzt hier konzentrieren. Und wir fangen selbstverständlich mit einfachen Beispielen in diesem Niveau an. Und der Wert am Anfang, betonen wir noch einmal, das Ganze ist immer 100%. Und in diesem Beispiel kann man da sofort verstehen, was am Anfang ist. In diesen Beispielen, das steht nach diesem Wort von oder mit Genitiv. Das ist dann 100%. Okay, was steht hier von? Das ist 100%. Also, wie wir das in der Schlussrechnung gelernt haben, schreiben wir das nebeneinander. 55% Personen, das sind 100%. Das ist das Ganze. Von diesen Personen wollen wir einen Teil berechnen. Das ist also das Ganze. 100% von diesen 55. Und gefragt ist, wie viel Prozent diese 11 Personen sind. Wie in der Schlussrechnung schon gelernt, Personen mit Personen, Prozent mit Prozent. Prozent ist gefragt. Ja? Und wie auch in der Schlussrechnung gelernt haben, so, wir fangen mit dem Wert an, der an der Spalten mit X steht, also 100%. schräg gegenüber mal durch die andere Zahl. 100 mal 11 durch 55. Und man findet heraus, 20, was ist das? 20? Prozent. Ja? Zweite Aufgabe jetzt. Wie viele Personen sind 11% von 55 Personen? Jetzt ist Prozent hier gegeben. Aber von 55 Personen, das bedeutet jetzt hier, haben wir immer noch das hier als Anfangswert. Nach dem von steht halt 55. Das ist jetzt 100%. Ja? Nach dem von. Das ist das Ganze, der Anfangswert. Wir wollen einen Teil davon berechnen, 11%. Ja? 55 Personen, das ist 100%, also das Gegebene, das schreiben wir auf eine Zeile. Personen sind gefragt, Personen mit Personen, x, also sind Personen, die gefragt werden, und Prozent mit Prozent. Das andere hier ist Prozent. Ja, ist das gefragt? Wie in der Schlussrechnung. Also an der Spalte, wo x steht, schräg gegenüber, mal durch die andere Zahl ungefähr 6 Personen. Noch ein Beispiel. Wie viel Prozent von 23 Kilogramm sind 5329 Kilogramm? Was steht hier neben dem Pfond? 23 Kilogramm. Also das hier ist 100 Prozent. Da schreibt man eine Zahl, das ist das Gegebene. Und was ist dann noch gegeben? Kilogramm, Kilogramm mit Kilogramm. Prozent ist gefragt. Wir fangen mit in der Spalte, wo x steht. 100%, Schräge gehen über mal durch die andere Zahl. Das Ergebnis ist 23.170%. Ja, es gibt selbstverständlich auch viel mehr als 100%, wenn es um Vergleich zwischen Sachen gibt, geht. Nicht nur ein Teil eines, Ganzes, eines Ganzen. Jetzt hier, wie viel ist 0,3% von 0,26 Liter? Man kann auch mit Kommazahlen arbeiten, kein Problem. Immer wieder, was steht hier nach dem Vorn? 0,26, also das ist 100%, das schreibt man an eine Zeile. Dann Prozent mit Prozent, Liter mit Liter und da kommt das Ergebnis heraus. 0,0078 Liter. Hm? Jetzt ein bisschen schwierig ist diese Aufgabe. Von wie viele Personen sind 55 Personen? 11%. Was haben wir gesagt? Nach dem Pfon, also das mit Genitiv. Das muss 100% sein. Aber was steht hier nach dem von? Wie viele Personen? Was schreibt Mathematik für das Gefragte? Man schreibt x. Also, nach dem Fond steht eigentlich x. Das Gefragte. Also x muss 100% sein. Das haben wir auch hier so geschrieben. Ja, x ist 100%. Und dann 55 Personen sind 11%. Prozent mit Prozent, Personen mit Personen. Personen sind gefragt. Und in diesem Fall also fängt man wieder an der Spalte, wo x steht, mit der Zahl hier, schräg ich nur einmal und durch die andere Zahl. Und das Ergebnis ist hier auch geschrieben von 100 Personen. Danke sehr.